Endlich mal wieder so, okay. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ähm, ich habe mir ja, aus Joke, habe ich gedacht, ich... nehme ein extra... Oh wait. So. Wie man es hört, ich habe einen Mic an meinen Tisch rangebaut Auf random Basis man extra hört oh God. Bam. Man auch aus damit man extra hört wie ich auf den tisch haue wie mal einen kleinen test ja kommt man jetzt nicht so gut, gut raus aber wenigstens man hört es dann intensiver ah! intensiver desto schöner Bam. mal gucken der hat zwei sekunden cool down Ige. Zwei Sekunden. Kühlern. Nein. Nice. auf! Gegner gesichtet. Sie nix. Scheiße! Du ist mal ein nur zur Info. Oh, oh. oh oh we we we oh trust. I go the the the habt ihr ein bisschen Lautsprecher, so also, dass sie hört, wenn ich irgendwie eine Taste drücke. Hört man das? Bestimmt. Ich bin Profispieler. Vertraut mir. Ungefähr zwei Minuten später. Hilfe! Nein! David geht zum Help. Heilige Scheiße! Digga. 2000 Jahre später. Los geht's. Panzertaste. Wir haben Gegner im Gebiet. Ach, wirklich? Ist hier hoch. Schaut den Berg hoch? Das hat ja gut funktioniert. Der deutsche Kampfpanzer hat ebenfalls einen Kettenantrieb. Doch anders als bei den beiden anderen genannten Panzern, hat er seinen Grenzen in seiner Geländefähigkeit. Diese gepanzerten Kettenfahrzeuge können Gewässer oder Flüsse mit einer maximalen Tiefe von 4 Metern durchfahren. Okay. Okay, gut, alles gut. Thema, Freunde. Boah, wir haben es rüber geschafft. Ach, da vorne ist ja noch okay. Hä? Ja, die Nacht waren gerade so. Thomas, was machst du da? Ich so. Ja, ich renoviere euer Grundstück. Ach so, ja. Ich heiße halt nicht mal Thomas. Ne? Ich bin Visier. Ich heiße halt nicht mal Thomas. Egal kann man Bild sagen wie immer. Okay. Yeah. Hey, mal hat Tatsächlich, wirklich. Sieh ich auch selbst. Ein XP, Digga, drei. Ah, ja, <.ản> Ich hab ihn was, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast. Ich hab lass mich den noch killen. Oh, äh, Nothing. I don't even need it, your love but